Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, mes Lieben, je suis Adjoa, je hoffe que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une mit avec Teilungsartikel, l'article partitif, donc also avec du, de la, de l'apostrophe, de, mit de, mit uh, dem bestimmten article, l'article défini. Nous avons une Übung, qui lautet: Complète le texte avec l'article partitif, mit de » Das benutzen wir bei Mengenangaben und äh, bei der Nullmenge, aber das erkläre ich gleich. Und äh, mit dem bestimmten Begleiter, l'artikel Artikel definiert. Okay, on commence, wir fangen gleich an. Aujourd'hui, je vais préparer Rissoté aux légumes avec mes amis. Auf Deutsch heißt das Heute werde ich mit meinen Freunden gebratenen Reis mit Gemüse zubereiten. Das heißt, wir haben eine unbestimmte Menge von diesem gebratenen Reis. Wir müssen hier dann den Teilungsartikel nehmen für RIE. Ja? Dann müssen wir uns fragen, ist RI männlich oder weiblich? Ja, Es heißt LE Ries. Dann bräuchten wir den männlichen Teilungsartikel. Und das ist DU. Ja? DU setzt sich zusammen aus DE. Und le, ja du und le verschmelzen zu du. Also, sagen Aujourd'hui, je vais préparer du riz sauté aux légumes avec mes amis. Il nous faut 1 kg riz basmati, trois œufs, vingt millilitres sauce soja, 100 g, luke, oignon rouge, luke, huile d'olive, luke, sel. Ja bis Il nous faut, bedeutet wir ou oder wir benötigen. 1 Kilo Basmati -Reis. Jetzt haben wir eine Mengenangabe. 1 ein Kilo Basmati -Reis auf Französisch. Bei einer Mengenangabe benutzen wir immer de. Ja, wir können jetzt nicht sagen 1 Kilo Duri. Wir können nicht den Teilungsartikel nehmen. Nein, wir nehmen de bei Mengenangaben. 3 œufs. So, das ist klar. Das ist hier eine ganz klare Menge. 20 ml Sauce Soja. Wir haben wieder eine Mengenangabe. Das sind 20 Milliliter Sojasauce, das heißt wir benötigen wieder de hier, ja. also 20 Milliliter de Sauce Soja. 100 Gramm Lücke, Rouge, 100 Gramm rote Zwiebeln, wir haben wieder eine Mengenangabe, das heißt wir brauchen wieder de hier, ja, 100 Gramm d'Oignon Rouge muss das heißen, weil Oignon mit einem Vokal anfängt, wir können nicht schreiben. 100 Gramm, de Oignon Rouge. Sonst treffen das E von D und das O von Oignon zusammen. Ja, deswegen müssen wir das E von De entfernen und ersetzen durch einen Apostrophe. Also 100 Gramm d'Oignon Rouge. Lücke, Huile d'Olive. Wir bräuchten hier einen Teilungsartikel für Nomen, die mit einem stummen H oder mit einem Vokal anfangen. Hier haben wir ein stummes H, ja, l'huile, das Öl. Das ist dann de l'huile. Wir schreiben hier nicht d'huile. Nein, wir haben ja keine Menge hier. Ja? Die, es ist nicht so wie bei 100 Gramm ähm, rote Zwiebeln. Es geht hier um eine unbestimmte Menge. Deswegen, wir nehmen einfach de l'apostrophe. Okay, also de l'huile d'Olive. Jetzt haben wir sel. Das ist Salz. Es heißt le sel auf Französisch. Das heißt, wir bräuchten wieder den Teilungsartikel für die männlichen Nomen. Und das ist wieder du, ja, eine unbestimmte Menge Salz, du sel. Lücke, Poivre, wieder eine unbestimmte Menge, Pfeffer. Poivre ist männlich, es das heißt le Poivre. Dann du Poivre, ein Sachet, Lücke, légumes surgelés, das heißt ein Beutel, Tiefkühlgemüse. Ja, wir haben wieder eine Mengenangabe, ein Sachet, ein Beutel. Deswegen benutzen wir wieder deux. Ja, nach Mengenangaben kommen immer deux, egal ob das Nomen danach in der Mehrzahl oder in der Einzahl ist. Also ein Sachet, deux légumes sur Deux poivrons rouges, zwei rote Paprikas, un peu Paprika. Ja, hier geht es um Paprikapulver. Und un peu, das ist ein Mengenadverb. Ja, und bei einem Mengenadverb benutzen wir auch de. Ja, un peu de, beaucoup de, kennt ihr? Trop de, oui, assez de. Und hier müssen wir dann sagen, un peu de Paprika. Et un litre, ein Liter. Wir haben wieder eine, Mengen eine Mengenangabe. Und danach kommt O, also Wasser. Ja, wir bräuchten ein Liter Wasser. Das heißt, wir nehmen wieder das DE für die Mengenangabe, aber Achtung, O fängt mit einem Vokal an, deswegen müssen wir wieder apostrophieren, also D Apostrophe, ja, ein litre d'eau. On n'a pas besoin, de tomate, pour ce plat. Wir brauchen keine Tomaten für dieses Gericht. Hier haben wir einen verneinten Satz, das heißt eine Nullmenge. Keine Tomaten, das ist eine Nullmenge. Und bei Nullmengen benutzen wir immer de au, ja. Also, on n'a pas besoin de Tomates pour ce plat. Und egal ob Tomate jetzt in der Mehrzahl oder in der Einzahl ist, wir müssen immer de benutzen. Bitte nicht de, also nicht des. Moi, j'aime Lücke Rissoté avec Lücke Salat Composé Ich mag den gebratenen Reis mit gemischtem Salat. Normalerweise könnten wir ja den Teilungsartikel benutzen, aber das geht hier nicht, weil wir ein Verb der Zuneigung haben. Ja? Bei den Verben aimer mögen, adore Deteste, préféré, bevorzugen, bei diesen Verben müssen wir immer den bestimmten Artikel nehmen. Also hier können wir nicht sagen, moi j'aime du riz sauté, nein, moi j'aime le riz sauté. Also man sagt ja auch, oh, ich mag Katzen, j'aime ja, Und man sagt nicht, j'aime chats. Nach diesem Verben steht immer der bestimmte Artikel. Moi j'aime le riz sauté avec... Auf Deutsch heißt das, ich mag den gebratenen Reis mit gemischtem Salat. Das heißt, wir haben wieder eine unbestimmte Menge von diesem gemischten Salat. Das heißt, wir müssen schauen, Salat, ist es weiblich oder männlich? Das ist weiblich. La Salat, also nehmen wir den Teilungsartikel für die weiblichen Nomen und das ist De La. Ja? Bei De La gibt es keine Verschmelzung. Also, moi j'aime le Riz sauté avec de la Salat composé. Comme boisson pour accompagner ce plat. As Getränk zu diesem Gericht, liebe ich Limonade. Ja, wir haben wieder ein Verb der Zuneigung. Ja, adorer, j'adore. Das heißt, wir müssen hier den bestimmten Artikel für Limonade nehmen. Es heißt la Limonade. Also, j'adore la Limonade. Ja, comme boisson pour accompagner ce plat, j'adore la Limonade. Quant à mes amis, ils préfèrent le Coca, was meine Freunde betrifft, bevorzugen sie Cola, hier haben wir eine Lücke vor. Coca, wir haben hier wieder ein Verb der Zuneigung, préférer, bevorzugen und dann müssen wir den bestimmten Artikel nehmen. Es heißt, le Coca, also sagen wir, quant à mes amis, ils préfèrent le Coca. En dessert, nous allons manger, Lücke, Crêpe, avec, Lücke, Konfitüre. Als Dessert werden wir Krebs mit Konfitüre essen. Bei Krebs, da merken wir, es ist in der Mehrzahl, ja, Krebs auf Deutsch. Das heißt, wir nehmen hier den Teilungsartikel für die Mehrzahl. Und das ist auch der unbestimmte Artikel in der Mehrzahl, also de. Dann sagen wir, en dessert, nous allons manger des Crêpes avec. Le confiture, es heißt la confiture, also nehmen wir den Teilungsartikel für die weiblichen Nomen. De la confiture. Ich wiederhole den ganzen Satz. Au dessert, nous allons manger des crêpes avec de la confiture. So, das war's für heute. Ich hoffe, dieses Übungsvideo war für dich hilfreich. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du mein Video teilst und meinen Kanal abonnierst. Dann sage ich bis bald. Alors, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous.